Die Kosten der Nachfolge Was Jesus von seinen Jüngern verlangt Es kamen öfters Menschen zu Jesus, die mit ihm gehen wollten. Jesus warnte sie dann, Sogar Füchse haben Höhlen und Vögelnester. Ich aber weiß nicht, wo ich morgen schlafen werde. Bist du bereit, so zu leben? Ein anderer wollte mit Jesus gehen, wollte aber zuvor noch seinen Vater beerdigen. »Lass die Toten die Toten beerdigen«, forderte ihn Jesus auf, »und komm jetzt gleich mit mir.« Ein Dritter wollte erst noch einmal nach Hause gehen und sich ausgiebig verabschieden. »Fang nicht an, die Schubkarre anzuschieben und lass dann los, bevor du angekommen bist«, forderte Jesus ihn auf, »geh jetzt mit mir.« Jesus forderte alle seine Freunde, die Jünger, auf, alles zurückzulassen. Verwandtschaft, Familie, ihre Arbeit, ihr Zuhause, ihr Geld und sich ganz für ihn zu entscheiden und mit ihm zu gehen.